Auf abgeschlossen und in Astronomie. In der Astronomie erzieher. Wieder fast durch die Welt geglitscht. nur schon am Astronomieturm, da würde ich nochmal einen Raum der Wünsche, aber ich jetzt sind wir wieder raus. Ach so, ich würde mal in die Aufträge rein. Hier haben wir keinen Punkt. Ja, was bekommen? Mehr Platz für Ausrüstung, oh, das könnte ich. Das Geld da. Da müssen wir noch auf hinarbeiten. Eine ah, Prüfung mehr, das müssen wir abschließen. Ah, haben wir schon. Das ist sinnvoll. Jetzt können wir 24. Na gut, äh, ist es ist ja müssen wir nicht so schnell das Inventar nähern. Das ist großartig. Mhm. Im Schatten der Blutlinie, Sebastian und Omnis wurden dabei beobachtet, wie sie sich in der Nähe der großen Handlung gestritten haben. Es wird herausfinden, worum es dabei geht. Ich habe die Auf Aufgaben für Nachlässigung gerade. Oder ich würde erstmal mit Sebastian weitermachen. Natürlich können wir dann auch noch machen, das klingt sehr spannend. Ich müsste daran denken, hier mal die Pulse zu machen. Dann können wir hier schon mal einen Zauberspruch lernen. Das mit trinken, das machen wir dann. Kampfpflanzen machen wir dann auch noch mal. Inventarplätze So also auch zu Sebastian In der großen Hand Soll das sein? Okay, warum so schon mal? Zitauer Bild. Aha, da kommen wir mit. Nachts durch Hogwarts. Oh, es ist Halloween. Ich muss Okay, hier würde ich aber, bevor wir hier reingehen, mit Sebastian sprechen. Das kam ein bisschen überraschend. Leichte Aggressionen bei den Statuen. Sehr großartig. Ähm, das habe ich noch nie gesehen. Ähm, ich werde mal eine kurze Pause machen. Ähm, das, das, ist, das war jetzt genau mein Humor. Ähm, ich mache eine kurze Pause und dann sehen wir uns ich werde weiter über die Quest noch Aha. Na dann, bis gleich. Können wir gleich das mit erledigen? Ja, ich komme nicht zu ich. Erstmal die Mutter entfangen. Bist ist doch hier. Ah ja. Und dann der lehrer -Tisch. Wow, nicht Schmutz. Direkt 20 Gramm Essen für die Hebel-Party. Wieder mal auf Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Aha. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominis und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominis meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Ja, für ein Heilmittel. einen guten Zweck. Ja, ich weiß nicht, ob mich das interessiert, aber. Sind gefährlich, aber. Mögliche. Ich will auch seit langem schon die hier verbotenen Zauber, die die... Zauber, die haben wir vielleicht Chance dafür. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer hm. Magie steckt mehr, als man ich ahnt. Die Gorns wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Omines Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Omines lernte die schwarze Magie von seinen Eltern... Sagt dir der Kruziatus-Fluch etwas? Der sagt mir was. Kruzio, richtig? Der Kruziatus-Fluch. Auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträglich Schmerzen zu. Seine Eltern und seine mhm. älteren Geschwister hatten keine Skrupel aus Spaß, Muggel damit zu quälen. Omenes beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den ich Zauber böse so führen so sollte, ab. brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Omenes wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte. Aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Die sind nicht ohne Grund verboten. Die unsäglichen Sprüche. Wie, wie waren die nochmal? Ich hab's. Ich hab gerade ein... Äh... Ja, die... Unverzeihliche Sprüche. Das ist grauenhaft. Aber egal unter welchen Umständen, er hätte das nie tun dürfen. Wieso der Kruzatus-Flug da müssen. helfen? Glaub mir, es ist gar nicht so einfach, klar bei zu der denken, wenn du von Crozio getroffen wurdest. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Omenus und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcraft. Armenes vertraut mir und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule, bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Omenes schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Aha. Schön, leise Chance, dass wir den Prozess Fuß und lernen ist ja fantastisch. Im avada ein Stückchen näher. Ich meine, der avada Kidava fluch der erleichtert halt das... ...den Kampf extrem. seit ist halt irgendwie fast ein bisschen beschieden Hier unten. So, Aufträger. So, das müssen wir unterwegs machen. Undichtbarkeit habe ich noch keinen gefunden. Vielleicht hat Pipin denen, wo man ihm helfen. Keine Ahnung. Flussgras. Müsste ich mal googeln. Durch Flussgras und eine Kampfpflanze kriege ich wahrscheinlich einen Maximit. Schloss Fallbaraton. Okay, auf die Karte. wieder so was abwegiges. Aber es liegt auf dem Weg. Würde ich erst mal sagen, der Hogsmeade und dann gucken wir mal. Gibt es einen gemütlicheren <lacht> Ort als Hogsmeade? Vielleicht bei dem, bei dem Händler dort. Das Flussgras und so weiter. Ah, Sie sind! schöne Überraschung! Flussgrasstamm. Das war das, was wir brauchen, ne? nochmal auf die Liste. Jemand kann das falsch machen. Die Regale wären leer. Fuskarnex-Aufgabe. Pflanze und Ernte, Flusskars und Kampfpflanzen. Flusskars. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Gras zu haben, die können wir gebrauchen. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Dünger, niemand Dampf kann behaupten, das meine Regale wären leer. Kampfpflanzen, immer die her. Ja. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Bei dir nicht. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Ja, ja, ja. Wow. Was soll ich ohne Sie tun? Ich rieche an der Hallo. Stimmt etwas nicht? Oh, und ob? Mein liebes Mondkalb-Biscuit wurde von Wilderern im Norden entführt. Und teuflische Unholde. Ich wollte mich wehren, doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mister. Ghanuf, bloß Ghanuf, ich bin nur ein einzelner Kobold, nicht mal besonders mutig. Ich habe keine Chance gegen eine Bande, elender Wilderer. Oh, meine arme Biscuit, ich kann nur hoffen, dass ihr die Flucht gelegt. Warum haben die Wilderer Biscuit entführt? Ich weiß es nicht. Mondkalbdung ist der ideale Dünger für Zauberpflanzen. Aber ich mhm. glaube nicht, dass die Wilderer begnadete Gärtner sind. Wer weiß, was sie ihr antun. Sie könnten sie auspeitschen, häuten, ausweiden und ausstopfen, nehme ich an. Oh, Biscuit. Ich werde mich nach dem Mondkalb umsehen, Garnuf. Ah, danke. Wären doch nur alle Hexen und Zauberer so nett zu Kobolden. Wenn sie sie sehen und zu mir zurückbringen, belohne ich sie auch für ihre Mühen. Halten sie die Augen nach ihr offen und Vorsicht, die Wilderer sind absolut skrupellos. Ich sollte versuchen, Garnoffs Mondkalb zu retten. Ich muss offenbar nach Norden, um die Wilderer zu retten. Ich dachte, sie trug im Öffnen, wenn man sagt, was du mit um... Scheinbar nicht. Okay, jetzt die Truhe, aber ruhig. Okay, wahrscheinlich steht er Ich Die Zeitquest heben wir uns aber auf. Bitte bis spiel. Hm. Jetzt müssten wir nochmal einen Raum der Wünsche, um das zu pflanzen. Kampfpflanzen. Eine Aerone müssten wir, glaube ich, noch haben. Eine glaube ich. Okay. Okay, wir sind noch noch nicht nickt. Das war genau der falsche Zauber. Hat ja. jemand in letzter Zeit die Kobolde gesehen? Katze. Ja. Und mein Umhang ist ganz dreckig. Nur die Zeit, ihn zu wechseln. Auf Stufe 2 ah, Ja. Was haben wir denn hier? Ein Demigais. Was wo? Ein Sehe ich nicht. Das ist vielleicht noch zu sehr am Tag. Ein guter Hinweis. Mit der Quest müssen wir auch mal weitermachen. Viel Wesenbedarf ich bin ja doch immer Tränke vielleicht auch Pflanzen ich muss erstmal mal da versuchen. Das muss natürlich sein, Katzenstreichen ist ganz wichtig. Willkommen, lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen. das haben wir noch nicht eingesammelt. J. Pippins Zaubertränke, J. Pippins Zaubertränke gegründet 1753. Die Apotheke in Hogsmeade, in der Inhaber Perry Pippen eine große Auswahl an Zaubertränken und deren Zutaten verkauft. Wie kann ich heute behilflich sein? Trüllpuppe. Auch eine Kampfpflanze. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Tag, genau. Und nimm wir die denn her. Klick die Boost und Boost Dix. Klick auf den Tierbedarf. Gezüchtet haben wir die noch nicht. Auf geht's nach Huxmead. Hallo, bewegen okay, Sie, Sie sich nicht shoppen. so schnell. Wenn man sich an einer Diricoil-Feder sticht, tut das weh. Oh, Hallo. Ah, willkommen bei Schnabel und Brot. Ich bin Ellie Peck. Und nein, ich habe keine Abraxane-Haare mehr. Hat alles ein Händler in St. Catchball gekauft. Musste es sogar persönlich liefern. Hat ihn nicht gejuckt, dass ich den Laden schließen musste. Anscheinend hatte er mal ein ziemlich schlechtes Erlebnis mit einer Lieferung von Wampushaaren. Muss ein amerikanischer Verkäufer gewesen sein. Hier gibt es ja gar keine. Wie auch immer. Was brauchen Sie? Mondkalbfell? Die federn ich habe immer Mühe, sie zu sammeln, weil dieser Vogel ständig wieder verschwindet. Freches Ding. <lacht> Früher hatten wir auch die Recalls im Laden. Aber die ja, Kunden bla bla. verlangten immer wieder ihr Geld zurück, wenn sie nach Hause kamen und die Viecher nirgends zu sehen waren. Scheint mir als wahre ungeeignet. Hm, du als ganz sie nehmen wohl kein Blatt vor den Mund, was? Auch wenn wir ein Zaubererdorf sind, heißt das nicht, dass diese Dinge durch Magie entstehen. Es ist wirklich mühsam, diese Federn aufzutreiben, von den Fupan ganz zu schweigen. Die meisten Anbieter von Fupa-Federn könnten genauso gut im St. Mungo leben. Hätten Sie die Finger von Fupan gelassen, wären Sie vielleicht gar nicht auf die Idee mit den Deericoles gekommen. Oh, Sie sind mir ja ein Frechdachs. Keine Sorge, das macht nichts. Ich bin auch nicht auf den Mund gefallen. Und nur damit Sie es wissen, meine höchste Priorität ist, dass alle Tierwesen sicher und gut versorgt sind. Das ist anständig, und gut fürs Geschäft. Schauen Sie sich hier ruhig mal um. Das, sehr gut. das Angebot ändert sich ständig und nicht nur, weil dauernd irgendetwas verschwindet. <lacht> Am besten schauen Sie vorbei, bevor bestimmte Waren ausgehen, <lacht> was früher auch buchstäblich der Fall war. <lacht> danke, das werde ich. Gerne. Nehmen Sie sich ruhig Zeit und danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Das war mir Sie ein Vergnügen. passt nicht immer ganz. Was verkaufen Sie hier? Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Kenne Kampfpflanzen. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Bist du ein Süßer? Mitnehmen können wir den wahrscheinlich nicht. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Könnte man. Wir haben das. Ich kann mich doch dann doch, doch, doch daran erinnern, dass wir das hier mal irgendwo gekauft haben. Sportbedarf: Welt zum und holen. Besen zum Scherzartigen Laden, Teesorten, Konfekte, Honigtopf. Hier, das war das, mal hier. Da wurde einiges verkauft. Das Ding sind so Knoblauchfels und hier haben wir schon mal was bekommen ist bloß ein bisschen Absetzung weniger deswegen müssen wir da ein bisschen gucken ja, willkommen nur herein spazieren oh. Schnell, seien Sie vorsichtig, venemosa tentacula. Genau, ja, die brauche ich. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. So, die Queste war jetzt. Nutzen Sie Zeit gleich. Okay. Muss das gegen den Gegner sein, oder kann ich das einfach auf dem Platz machen? Ich hoffe, ich kann das einfach gleich machen. ist das hier? das haben wir geschafft. Yep. Auf in den Raum der Wünsche. Machen wir nächstes die eine Aufgabe zu Ende. jetzt hier nicht an Um zu gestalten, wir haben zwar nichts Okay, ich brauche noch ich brauche Tisch, wie es ausschaut Ja gut, das war Verschwendung Ich finde, dass Sie gute Arbeit leisten. Danke dir. Das ist motiviert. Die noch Flussgras, oder? Welche Topfgröße? Mit dem Ass? Großen Topfen, okay. Okay, wo kriegen wir so einen großen Topf her? Das kann ich schon. Ach bitte nicht, das müssen wir erst freischalten Und wie kriegen wir das jetzt hin? Vielleicht können wir das ja im Kräutekunde Unterricht machen Das ist bestimmt auch ein großer Topf. Ja, das machen wir doch jetzt noch irgendwie. Das muss doch irgendwie gehen. Ah, nein, hey, Leaves. Bin nicht mehr gesehen. ich reise zu Fuß. schön sie zu sehen. So, hier muss doch irgendwie möglich sein, einen großen Topf zu finden. Bitte, das musst du gehen. Könnten Sie mich an den Zweck meiner Aufgaben erinnern, Professor? Natürlich. Professor Weasley hat mich freundlich darum gebeten, ein Ihnen einige Aufgaben zu geben, damit Ihre Studien auch außerhalb des Klassenzimmers gedeihen. Wenn Sie alle abgeschlossen haben, kommen Sie zu mir, damit ich Ihnen Flipendo beibringen kann. Könnten Sie mich an den Zweck meiner Nein. Aufgaben erinnern, Professor? Natürlich! Ich dachte, Professor ich Weasley hat mich darum geben. gebeten, Ihnen einige Aufgaben zu geben. Die hoffe, dass dass was Sie ein Wenn Sie die haben, kommen Sie zu mir, wenn ich beibringen kann. Ja, haben wir hier irgendwo große Töpfe, die ich benutzen darf. Als Schülerin. Hier ist ein großer Topf. Und da müssen wir wirklich erstmal warten, bis wir die... ...die große Töpfe gesammelt haben. Rebellion. Ein paar Münzchen, ich befürchte. Ich fürchte, dass wir da warten müssen. Einen großen Top haben wir hier gar nicht zur Verfügung. Das finde ich jetzt skandalös. eigentlich möglich sein, hier das auch um das wohl zu pflanzen. Das kann auch die Professoren nicht davon ausgeben gehen, dass ich dann im fertigen großen ist die Ausrüstung dafür habe. mal ein bisschen näher spielen. Reveglio.